Am 9. November 1974 stirbt der RAF-Terrorist Holger Mainz als Folge seines Hungerstreiks im Gefängnis im rheinland-pfälzischen Wittlich. Als Reaktion darauf ermordet die sogenannte Bewegung 2. Juni den Präsidenten des Berliner Kammergerichts Günther von Drenkmann. Bis heute konnten die Täter nicht ermittelt werden. Beide Ereignisse, der Tod von Holger Mainz und die Ermordung von Drenkmann, werfen Fragen auf. Vor allem auch in Stuttgart, wo der Prozess gegen die RAF-Terroristen Bade, Enslin und Roll bevorsteht, die sich dort im Gefängnis Stammheim befinden. Die Sendung Südfunk Aktuell befasst sich damit in der Mittagssendung am 11. November. Das Attentat von Berlin, meine Damen und Herren, wirft natürlich die Frage auf, wie steht es eigentlich mit der Sicherheit der Staatsanwälte und der Richter hier im Stuttgarter Raum, die im kommenden Frühjahr möglicherweise schon mit dem sogenannten Bader-Meinhof-Prozess befasst sein werden. Siegfried Kasper hat sich danach erkundigt. Herr Kasper, wie schaut es eigentlich aus? Nun, die Richter und die Staatsanwälte, die mit dem Bader-Meinhof-Prozess befasst sind, die werden ja schon lange besonders überwacht von der Polizei äh, nach diesen Vorfällen in Berlin. Und auch mit dem Zusammenhang mit dem Tode von Holger Mainz werden sie noch verstärkt bewacht. Vor allem natürlich der Vorsitzende Richter, Dr. Prinzing. Ja, aber gerade der Tod von Holger Mainz lässt natürlich noch eine andere Frage stellen. Er ist im Gefängnis von Wittlich gestorben. Er hatte noch 42 Kilogramm Gewicht. Das ist überaus wenig. Er ist im Hungerstreik gewesen, auch die... Frau Meinhoff, die hier in Stuttgart inhaftiert ist, und die anderen hier in Stuttgart Inhaftierten befinden sich ja auch im Hungerstreik. Wie sieht es eigentlich mit den Haftbedingungen der Bader-Meinhoff-Leute aus? Ich muss Sie da korrigieren. Frau Meinhoff ist zurzeit, zurzeit in, in Berlin, Berlin ja. ja. In Stammheim sind Bader und die Damen Enslin und Carmen Roll. Und. Äh, Beide sind ja im Hungerstreik und werden künstlich ernährt. Ich habe heute vom Justizministerium erfahren, dass sie offensichtlich so gut künstlich ernährt werden, dass einer der Damen um sechs Pfund zugenommen hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass äh, das Gewicht vom Hungerstreik ausgeht. Äh, nun, die, das Justizministerium hat gestern ja auch angekündigt, dass äh, eine Kommission unabhängiger ex externer Ärzte äh, in Stammheim äh, die drei Häftliche, Häftlinge untersuchen soll. Die Ärzte werden heute oder morgen dorthin gehen, aber von einer Untersuchung kann keine Rede sein. Die Häftlinge lehnen ja jede Untersuchung ab. Es wird also auf eine Besichtigung des Zustandes dieser Häftlinge herauslaufen. Dankeschön, Herr Kasper. Am Nachmittag des gleichen Tags hat Reporter Jochen Heuer noch weitere Informationen zum Thema. Wie sieht es in Stuttgart und in Karlsruhe auf, aus? Diesen Fragen ist Jochen Heuer nachgegangen. Was man hier im Einzelnen tut, auf wen sich insbesondere die verschärften Sicherheitsmaßnahmen richten, dürfte im Detail wohl nicht zu erfahren gewesen sein. Man kann aber vermuten und vielleicht die Gewissheit erlangen. Ja, sicherlich, man kann einiges vermuten, zumindest dann, wenn man zunächst einmal sich die allgemeinen Ausführungen von Dr. Alfred Stimper hier vom Innenministerium über die neuen Sicherheitsvorkehrungen anhört. Die Situation ist so, dass wir, nachdem wir den bader prozess im Lande haben, schon seit geraumer Zeit umfangreiche äh, Personen- und Objektschutzsicherungsmaßnahmen laufen haben. Und es ist klar, dass äh, der Anschlag auf drängtmann uns veranlasst hat, sofort noch eine weitere Verdichtung dieser bereits umfangreich eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen durchzuführen und zwar dazu hat heute Vormittag schon eine Besprechung äh, stattgefunden, wo die verschiedenen davon betroffenen Dienststellen beteiligt waren und die ersten Maßnahmen äh, sind bereits eingeleitet. Dass wir keine Details sagen, welche Personen wir verdeckt oder und äh, uniformiert überwachen, wo wir Hundeführer oder besondere Waffen einsetzen, wo wir einen Personenbegleitschutz geben, in welcher Form und so weiter, das ist klar. Jedenfalls werden wir massive arbeitsmäßige und personalmäßige Opfer bringen, um einen ganz gezielt verdichteten Schutz herbeizuführen. Nun, es sind natürlich keine Einzelheiten, aber man kann an einem Beispiel vielleicht sehen, wie das Ganze ablaufen könnte. Der Dr. Prinzing ist ja hier Senatsvorsitzender beim Stuttgarter Oberlandesgericht. Und er ist eigentlich einer der Hauptprozessmacher, wenn man so will, eben weil er Vorsitzender in seiner Funktion ist. Und ihn wird man natürlich unter besonderen Schutz stellen müssen. Die Rote Armee Fraktion hat aber ebenfalls angekündigt, dass sie versuchen werde, die Häftlinge zu befreien. Das wären hier in Stuttgart Stammhain, Inslin Meinhof. Und Nein, Meinhof und nicht. Meinhof sitzt inzwischen in Berlin-Bader ja, und Carmen Roll. Mhm. Die drei sitzen ja. hier ein. Ähm, ja, naja, Objektschutz ja, das hatte eben auch Dr. Stümper schon gesagt. Objektschutz heißt ja natürlich, dass in Stammheim äh, mehr getan wird als normal. Was dieses mehr nun im Einzelnen ist, ob mehr Wachen oder weniger Ausgang, dazu ist natürlich niemand bereit, im Innenministerium Stellung zu nehmen. Man kann also auch nicht sagen, ob die Haftbedingungen erschwert werden. Nein, das kann man im Augenblick nicht sagen. Ist die für heute vorgesehene ärztliche Untersuchung durch ein unabhängiges Ärzteteam erfolgt? Nein, die ist noch nicht erfolgt. Man hat Schwierigkeiten, dieses unabhängige Ärzteteam zusammenzutrommeln, die Ärzte hätten Termine. Aber man erwartet, dass diese Ärzte morgen Nachmittag oder morgen Abend spätestens die drei Häftlinge, Gudrun Ensling, Andreas Bader und Carmen Roll, sich einmal ansehen werden. Von einer Untersuchung wird man sowieso schwerlich sprechen können, denn alle drei Häftlinge weigern sich ja, die Ärzte direkt heran kommen zu lassen. Man kann also bestenfalls äh, als Arzt diese drei Häftlinge von außen besichtigen und diesen Gesundheitszustand in etwa äh, einmal formulieren hinterher. Das wären also die Folgeerscheinungen des Todes von Holger Mainz. Der zweite Strafsenat des Landgerichts Stuttgart hat ebenfalls zu diesem Fall Stellung genommen. Ja, er hat natürlich Stellung genommen und zwar vor allen Dingen gegen das, was Dr. Crosson der Verteidiger, gesagt hat. Und man meinte beim Strafsenat, die Vorwürfe seien also ungerechtfertigt, vor allen Dingen was Holger Mainz angeht, denn er habe in günstigeren Haftbedingungen gelebt, er habe nicht ein so hohes Sicherheitsrisiko bedeutet. Im Übrigen äh, würde dieser zentral gesteuerte Hungerstreik selbst den Häftlingen schwere Schäden zufügen und sie würden sich selbst in Todesgefahr bringen. Niemand habe sie ja gezwungen, äh, sich der Nahrung zu entziehen und äh, alles sei nur Selbstzerstörung und Rechtsanwalt Dr. Croissant würde jetzt noch zu einer Verschärfung eigentlich äh, auffordern, wenn er sage, öffentlich bekannt gebe dass die Häftlinge nun auch möglicherweise in den Durchstreik treten könnten, und das sei alles eigentlich un verantwortlich. Im Übrigen seien die Vorwürfe der Isolationsfolter natürlich eine böswillige Irreführung, aber vielleicht sollte man noch eines zu der Gesundheitssituation dieser drei Häftlinge hier in Stuttgart-Stammheim sagen. Andreas Bader kam hier schon etwas geschwächt an, aber durch die künstliche Ernährung, er ist ja auch in Hungerstreik, ist er so einigermaßen offensichtlich wiederhergestellt. Gudrun Enslin und Carmen Roll geht es den Umständen entsprechend gut, wobei es von einem dieser weiblichen Häftlinge heißt, sie habe durch die künstliche Ernährung sogar 6 Pfund zugenommen. Aber das ist natürlich nur eine relative Aussage, denn das Gewicht bemisst sich erst seit dem ersten Anfang des Hungerstreiks. Herr Heuer, ich hätte doch noch eine Frage. Was hat der zweite Strafsenat des Landgerichts Stuttgart mit dem Tod des Holger Mainz zu tun? Nun, er hat im Prinzip nur damit zu tun, weil er hier die Verhandlungen in Stuttgart dann im Bader-Meinhof-Prozess führen wird. Ja. das Aber von... nicht die Untersuchungshaft des Holger Mainz an sich? Nein, er ist ja in Wittig, das äh, liegt in der Eifel, ja. äh, ist er untergebracht gewesen und insofern hätte man nichts direkt damit zu tun, aber weil man nun halt Strafsenat hier ist und mit dem Bader-Meinhof-Prozess betraut ist, hat sich Dr. Croissant direkt an diesen äh, Strafsenat gewandt und vor allen Dingen an den Senatsvorsitzenden Dr. Prinzing. Und er hat ihm heftige Vorwürfe gemacht, er habe ihn am Samstag benachrichtigt. Nun, auch das hat alles Dr. Prinzing heute zurückgewiesen. Er habe am Samstag zum ersten Mal davon erfahren, dass es Holger Mainz sehr schlecht gehe und er habe dann alles Mögliche veranlasst, aber Holger Mainz sei nicht mehr zu retten gewesen. Schönen Dank, Herr Holm.